Wie kann man Lime Survey für die Erstellung eines Quiz verwenden? Vor allem geht es dabei um ein Quiz, bei dem man den Befragten auch Rückmeldungen zu ihren Antworten geben kann. Ich habe dafür mal eine kleine Beispielumfrage erstellt mit einer ersten Frage hier. Die habe ich einfach mal Q1 genannt. Wenn man hier auf Bearbeiten geht, sieht man, dass ich hier den Code Q1 vergeben habe. Und dann hier bei den Antwortoptionen habe ich einfach mal hingeschrieben Antwort 1 und Antwort 2. Und ich habe das hier kodiert mit 1 und 2. Das würde ich immer so empfehlen. So. Und dann wäre jetzt die Frage, wie kann ich jetzt den Befragten eine Rückmeldung dazu geben, je nachdem, wie sie dort geantwortet haben, mit Antwort 1 oder mit Antwort 2. Und dafür habe ich jetzt eine weitere Fragengruppe erstellt, die habe ich hier einfach mal Rückmeldung Frage 1 genannt und habe dann in diese Fragengruppe, wenn man hier mal auf Bearbeiten geht, sieht man das, eine Frage reingesetzt vom Typ Textanzeige. Das heißt, wenn man die sucht, die findet sich hier bei den Maskenfragen und dann ist hier der Punkt Textanzeige. Die habe ich ausgewählt und dort habe ich dann hier folgenden Text eingegeben. Bei dem Text verwendet man jetzt das sogenannte Expression Script. Deswegen startet man das hier vorne mit einer geschweiften Klammer und beendet das hier mit einer geschweiften Klammer. Wenn Sie dazu noch mal weitere Beispiele sehen wollen, gerne mal in mein Video zum Thema Expression Script reinschauen. Und dann kann ich hier jetzt mit sogenannten If-Statements das Ganze aufbauen, um jetzt eine Rückmeldung zu geben. Und die Struktur ist eigentlich relativ simpel. Man schreibt als erstes If. Und dann in Klammern die erste Bedingung. Und die erste Bedingung ist hier, dass die Frage Q1, also diese Frage, die ich gerade gezeigt habe, mit 1 beantwortet wurde. Da muss man an dieses doppelte Gleichheitszeichen denken. Dann kommt ein Komma. Und dann ist die Struktur bei diesen If-Statements so, dass als nächstes diese Textanzeige hingeschrieben wird, die angezeigt werden soll, wenn die Bedingung erfüllt ist. Also das heißt, wenn jetzt die Bedingung erfüllt ist, dass Q1 gleich 1 ist, dann soll folgender Text hier angezeigt werden. Sehr gut, die Antwort ist richtig. So, dann kommt ein weiteres Komma und dahinter kommt dann die Textanzeige, die gezeigt werden soll, wenn diese Bedingung nicht erfüllt ist. Das heißt, in diesem Fall, wo wir jetzt diese Antwortmöglichkeiten 1 und 2 hatten, eben dann die andere Antwort, eben die Antwort 2. So, und dort habe ich dann einfach einen anderen Text hingeschrieben und zwar, diese Antwort ist leider nicht richtig, der Grund ist Punkt Punkt Punkt. Also das ist eben der große Vorteil, dass man dort dann nicht nur die Rückmeldung geben kann, dass die Antwort nicht korrekt ist, sondern eben auch ein Grund, also ein bestimmtes Fehlverständnis, was dort vorliegt, beschreiben kann oder Ähnliches. So. Und dann muss das Ganze wieder mit Klammer zu beendet werden, weil wir ja hier vorne das Ganze beim If-Statement mit einer Klammer begonnen hatten und dann die geschweifte Klammer zu. Und dann haben wir hier das gesamte Statement, mit dem also dieser Text zurückgegeben wird, je nachdem, was die Befragte oder der Befragte in der Antwort vorher eben geantwortet hat. Das können wir auch direkt mal testen, indem wir hier auf Umfrage-Vorschau gehen. Testquiz habe ich das Ganze genannt. Wenn die Person jetzt hier Antwort 1 gibt und ich gehe auf Weiter, dann kommt jetzt hier die Rückmeldung zu Frage 1. Sehr gut, die Antwort ist richtig. Ich gehe mal zurück und gebe mal Antwort 2. Und dann kommt die Rückmeldung. Diese Antwort ist leider nicht richtig, der Grund ist Punkt. So funktioniert das also, wenn man zwei Antwortmöglichkeiten hat, dann ist das relativ einfach. Jetzt habe ich noch ein weiteres Beispiel eingebaut und zwar, wenn man jetzt mehr als zwei Antwortmöglichkeiten hat, zum Beispiel drei Antworten, wie kann man das Ganze dann aufbauen? Dafür habe ich jetzt hier eine Frage 2 eingebaut. Und die Frage 2 sieht ganz genauso aus wie die Frage 1, wenn wir hier mal auf Bearbeiten gehen. Und dann sehen wir hier bei den Antwortoptionen, gibt es jetzt eben wieder Antwortoptionen, aber jetzt eben 1, 2, 3 Antwortoptionen. Und wir wollen jetzt zu jeder dieser Antwortoptionen eine individuelle Rückmeldung geben. Das heißt, wir wollen nicht einfach nur sagen, die Antwort ist richtig oder falsch, sondern wir sollen sagen, entweder die Antwort ist richtig oder die Antwort ist falsch und zwar aus dem und dem Grund. Da hast du den und den Fehler gemacht, überleg nochmal, ob es vielleicht doch die andere Antwortmöglichkeit dann eher richtig ist. So, wie geht man da vor? Auch da habe ich wieder eine Fragengruppe erstellt mit Rückmeldung Frage 2 und das Ganze hier mit diesen If-Statements wieder gemacht. Und wenn man auf Bearbeiten geht, sieht man hier dieses Textfeld. so Und zwar geht es genauso los wie gerade eben. Wir sagen also als erstes, if Q2 gleich 1, dann soll zurückgemeldet werden Antwort 1 ist richtig, Komma. Und jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, wenn diese Bedingung jetzt nicht erfüllt ist, dann soll ja nicht einfach nur eine bestimmte Sache passieren, sondern dann soll weiter geprüft werden, ob die Antwort 2 gegeben wurde oder ob die Antwort 3 gegeben wurde. Und deswegen müssen wir jetzt hier sogenanntes verschachteltes If-Statement machen. Wir müssen also jetzt an die zweite Stelle, also hinter diesem ersten Komma, nochmal eine If-Bedingung hinschreiben und müssen sagen, okay, was soll dann geantwortet werden, wenn Q2 mit 2 beantwortet wurde. Und dann wieder mit Komma und in Anführungszeichen dahinter schreiben, welche Rückmeldung gegeben werden soll bei Antwort 2. Und dann wieder ein Komma und dann ist man sozusagen wieder in dem sonstiges Feld von, der, von dem If-Statement, wenn also die beiden vorher genannten Bedingungen nicht erfüllt sind, in diesem Fall also die dritte Antwort, dann soll die entsprechende Rückmeldung zur Antwort 3 eben kommen. Und am Ende dann zweimal Klammer zu, weil wir zwei Klammern geöffnet haben bei den jeweiligen If-Statements und dann die geschweifte Klammer zu. So sieht das Ganze aus und auch das schauen wir uns direkt mal an, ob das funktioniert hat. Gehen wir nochmal in die Umfragevorschau. Und dann schauen wir uns das mal an. Wenn wir also mit Antwort 1 antworten, dann kommt hier die Rückmeldung, Antwort 1 ist richtig. Wenn wir mit Antwort 2 antworten, dann kommt die Rückmeldung, Antwort 2 ist nicht richtig, weil dann kann ich da eine bestimmte Begründung eingeben. Und bei Antwort 3 kommt die Rückmeldung, diese Antwort ist nicht richtig und dann kann ich dort entsprechende andere Begründung eingeben. Soweit zu den Rückmeldungen zu den einzelnen Fragen. Man kann auch nochmal eine Rückmeldung zur gesamten Umfrage geben, also wie viele Punkte die Person zum Beispiel erreicht hat, wenn man jetzt immer einen Punkt zum Beispiel gegeben hätte, wenn die richtige Antwort gegeben wurde. Und dafür muss man nochmal einen kleinen Umweg gehen und zwar kann man dafür den sogenannten Bewertungsmodus aktivieren. Und da zeige ich einmal, wie das funktioniert. Da gehe ich hier bei den Einstellungen und dann hier auf der linken Seite ziemlich weit runter zu dem Punkt Bewertung. Und bei diesen Bewertungen kann ich jetzt einfach sagen, dass dieser Bewertungsmodus eingeschaltet werden soll. Das ist jetzt hier schon der Fall, ansonsten findet man hier einfach so einen Button Bewertungsmodus einschalten. Dann kann man hier so Bewertungsregeln definieren, mit denen man bestimmte Rückmeldungen geben möchte. Das kann man nutzen. Einfacher ist es aber, wenn man sich das Ganze selber bastelt. Und dafür gehe ich jetzt nochmal hier in die Struktur zurück und zeige mal hier nochmal diese letzte Fragegruppe, die ich hier erstellt habe, Rückmeldung Gesamtquiz. Und zwar habe ich da wieder eine Frage vom Typ Textanzeige gewählt. Wenn man hier auf Bearbeiten geht, sieht man also, Fragetyp ist Textanzeige. Und dann habe ich hier gesagt, Sie haben insgesamt so und so viele Punkte erreicht. Und wie kann man das jetzt machen, dass die Punkte berechnet werden? Der erste Schritt ist, dass man bei den einzelnen Fragen erstmal noch Bewertungen einträgt. Also ich gehe jetzt hier mal auf Frage 1 und dann auf, Bewerten, auf Bearbeiten. Und dann sehen wir jetzt hier, dass ich hier den Code eingegeben habe und die Antwortoption. Und zusätzlich gibt es ja einen Bewertungswert. Dann kann ich also immer sagen, wie viele Punkte jetzt hier vergeben werden sollen. Ich habe hier gesagt, Antwort 1 soll mit 1 bewertet werden, Antwort 2 mit 0. Und genauso habe ich das dann auch entsprechend bei der Frage 2 gemacht. Da konnte man ja dann drei Antwortmöglichkeiten wählen. Und da habe ich auch gesagt, okay, eine Antwort ist richtig, nämlich die Antwort 1, die gibt einen Punkt, und die anderen beiden entsprechend dann 0 Punkte. So, jetzt hat man also zusätzlich zu den normalen Codes der Umfrage hat man also auch noch diese Bewertungswerte und wenn man die jetzt nutzen will, um eine Gesamtzahl für die Punkte zu errechnen, dann geht man so vor, wie ich das hier gezeigt habe. Man kann also dann sagen, sie haben insgesamt so und so viele Punkte erreicht und dafür nutzt man dann wieder das Expression Script. Das heißt, man arbeitet wieder mit diesen geschweiften Klammern, die man hier einmal öffnet und dann kann man hier eine Funktion nutzen, die heißt Sum, mit der man dann einfach die Summe berechnen kann von verschiedenen Variablen. Und welche Variable nutzen wir da bei der Summenberechnung? Wir nehmen Q1.Value. Damit können wir also immer diese Bewertungswerte ansprechen. Komma Q2.Value. Das heißt, wir sagen einfach, es soll eine Summe gebildet werden aus den Bewertungswerten von der Frage 1 und der Frage 2. Und das Ganze dann mit den geschweiften Klammern wieder schließen, sodass das Expression Script da beendet wird. Und dann wird es entsprechend berechnet und der Punktewert eingetragen, den die Person bei dieser Umfrage erreicht hat. Soweit als kleiner Einblick, wie man Quizze in lime Server erstellen kann. Viel Erfolg bei der Anwendung.